Mathewissen, Prüfungswissen kompakt Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten vermitteln trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Faktorisieren von Elementen durch Ausklammern. Es liegt Ihnen folgende Gleichung vor. Zunächst wird für die beiden Elemente ein gemeinsamer Faktor gesucht. Im vorliegenden Fall ist es der Faktor 14. Danach wird der gemeinsame Faktor ausgeklammert. Das war ein kurzer Einblick in das Thema, Faktorisieren von Elementen durch Ausklammern. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.